Am meisten hilft mir zu sehen, dass ähm, alle großen Redaktionen auf denselben Themen rumkauen, äh, in den Change-Prozessen stecken, gucken, ähm, wie kriegen wir die Bedürfnisse unseres Publikums noch besser ähm, in den Griff und noch besser, können wir ihnen noch besser helfen. Ähm, das ist ehrlich gesagt das, was mir hier am meisten hilft. Und dann der Austausch mit den Kollegen über genau diese Themen. Dafür ist der Input bei 8x8 natürlich super. Nobody is perfect. Natürlich können sie noch was besser machen. Ähm, aber das sind alles die Punkte, die wir hier schon angesprochen haben. Ja, wir wünschen uns mehr Erklärungen. wir wünschen uns mehr Content am Morgen, äh, wir wünschen uns mehr Einordnung. Ähm, aber man muss schon sagen, die dpa ist da schon auf verdammt guten Weg.